Hey Leute, willkommen zurück zu Call of Duty Black Ops 2. Äh, wenn wir loslegen, gibt es einen Schluck. Weil ich sterbe ja nicht so viel in diesem Spiel zum Glück. Äh, ich habe das jetzt nachgeguckt und wir sind tatsächlich irgendwo in der Hälfte, wenn es hochkommt. Komisches Geräusch draußen. Egal. Äh, ja, wir sind knapp in der Hälfte. Und was ich jetzt rausgefunden habe, wir haben so Pseudo-Entscheidungen, die wir machen können tatsächlich. Das eine war dieses Quicktime-Event, wo ich. Raus. Wir sind wohl auf dem richtigen Weg. Los. Wenn ich diesen Typen getötet hätte, ich habe ja so ein Quicktime-Event gehabt, wo ich 4X musste, damit ich den nicht äh, erschieße. Da musste ich meinem Drang widerstehen. Wenn ich das gemacht habe, was ich ja gemacht habe, kriege ich mehr Infos, als wenn ich es nicht getan hätte. Also ich hätte ihn töten können, das hätte nicht ein Game Over geprovoziert. Äh, es wäre einfach storymäßig anders rausgekommen. Es gibt Charaktere, die dann auftauchen, nicht auftauchen, Wahrheiten, die nicht passieren. Deswegen sage ich Pseudo-In Pseudo-Alternativ, weil. Wir wissen, dass er hier sein muss. Weiter suchen, bis wir ihn haben. Den habe ich schon gescannt. Ich nehme jetzt mal den aufs Korn. Aber die Regierung tut, als wäre alles unter Kontrolle. Sie interessieren sich nicht für das Leiden ihres Volkes. Auch nicht die Amerikaner. Oder die Chinesen. Sie kümmern sich aber um ihre eigenen Interessen. Glauben Sie mir, mein Freund. Ihre Unterstützung sorgt dafür, dass die Selbstgefälligkeit der Imperialisten endet. Also ob er uns nicht sehen würde. Sie verlassen die Reichweite. Ich bekomme kein sauberes Signal. Komm schon, wir finden einen besseren Aussichtspunkt. Ja, wie auch immer. Das Spiel hat also alternative Wege gefunden unterdessen. Mit Aus eben Pseudo-Interaktionen. Wenn ich sage, ich mache was, ich mache was nicht. Ich habe nachgelesen, wie sich das dann weiterentwickelt. Ich habe einen Pfeil über einen Typen in einem kokain Lager nicht die Drohne gefunden. wurde ausgeschaltet, als sie die südöstliche Region der Stadt... Da kommen Sie! Untertauchen! Sie reden über die abgeschossene Drohne! Ja, ich habe einen Teil nicht gefunden, über eine... Cool. Ich habe keinen Sound. Wie oftmals das Gespräch ist nicht so wichtig. Das war dumm, ich durfte nicht aufstehen. Okay, ich dachte, ich bin schneller, wenn ich kurz aufstehe. Äh, wie auch immer, eben. Ich habe eine Datei nicht gefunden, deswegen habe ich irgendwas nicht rausgefunden aber über Woods. Aber das war es dann auch schon. Und am Ende, ich habe nicht gelesen, was am Ende genau passiert. Ich habe nur gelesen, wir können jemanden töten aufstehen, oder festnehmen. Bleiben. Wenn ich ihn töte, hat das ein schlechteres... Die Kackdrohne, ich bin... Ich muss schleichen, weil das so einen Unterschied macht. Wenn ich auf dem Dach stehe oder halb rocker. Okay. okay. Äh, ja, es macht ein, es gibt einen schlechteren Eindruck für den Charakter. Sein Ruf ist dann ein bisschen, ja, da hat ihn getötet, was soll das? Oder wenn ich ihn gefangen nehme, ist halt mehr so die Ehre, damit die spielt. Ich bin nicht ins Licht gelaufen. Leck mich. Da war... Der Scheinwerfer war doch weg. Bullshit. Ich bekomme kein sauberes Komm schon, wir finden Das Licht war weg, ganz klar. Aus dem Lichtkegel bleiben. Ich laufe jetzt einfach dem nach. Okay, das hat wirklich keinen Sound. Wir glauben, sie sucht danach für die Einmischung der Chinesen in der Region. Sie reden über die abgeschossene Drohne. Könnten Sie wissen, dass Sie sich mit Tian Sau getroffen haben? Natürlich. Die Amerikaner lassen mich nicht aus den Augen. Bivakov. sie wissen noch weniger, als sie annehmen. sie verlassen schon wieder die Reichweite. Gehen wir. So. Ich muss da wirklich draufhalten. Cool. Also das finde ich jetzt wirklich eine coole Mission. Man muss nicht immer nur kämpfen. Sorry. Ich hoffe, du kannst mir das verzeihen. Menendez. Sieht aus, als würde er noch jemanden treffen. De Falco. Als ob der das erkennt von da hinten. Mit der heutigen Vereinbarung ist alles geregelt. Allerdings, er trifft sich mit ihnen in Peshawar, in Nordpakistan. Ich kümmere mich persönlich darum. Buen fortuna de Falco. Diese Drohnen gehen mir echt auf den Sack. Leg mir los. Komm! Ihr habt's gehört. Legen wir los. Hier, indem ich meine Kamera einschalte und hoffe, dass sie geht. Jawohl. Lass sie vorbei. Noch nicht. Na los, wir dürfen Menendez nicht verlieren. Verdammt, wo zum Teufel ist der hin? Salazar, wir haben Menendez in der Nähe deiner Position verloren. Siehst du ihn? hast du unsere evakuierung gesichert noch nicht Bleib am ball ich bin ein bisschen ruhig jetzt weil ich gerne höre was die sagen aber ich probiere trotzdem reden wenn es geht. okay wir müssen Menendez also wiederholen unten ist er 100 pro noch nicht. dann sorgen wir dafür, dass sie nicht mehr im Weg sind. Wett nicht, rutscht es da ab. Oh, da tut weh. Boah. Ja, so geht's auch. Cool. Zum jetzt hier lang. Los! Ich kann noch nicht zielen, übrigens. Also meine Waffe ist noch komplett nutzlos momentan. Es sieht aus wie ein Black Ops, diese die so... modelle Den Zentralcomputer auszubauen ist keine leichte Aufgabe. Die Sicherheitsbarrieren sind direkt mit dem Selbstzerstörungsmechanismus verbunden. So was ist kein Grund zur Sorge. Das Treffen am 17. Juni wird unter Garantie alle verbleibenden Barrieren beseitigen. Der Zug ist im Weg, hier bekommen wir nichts mehr mit. Gehen wir. Es gab Zeiten, da hatte die CIA überall auf der Welt solche Verhörräume. Alle mit vollständiger Ausrüstung für psychologische Manipulation. Weiß Gott, was für eine Scheiße da passiert ist. Da können wir nach Black Ops 1 ein von davon singen. Entschuldigung, ich habe zuerst die Kamera angemacht, also das Mikro. Was hier da zu. Ja, ja, da können wir nach Black Ops 1 ein von davon singen, was zur Hölle da nur wo passieren sein könnte. Ich würde so stehen. Ich weiß, man wird irgendwann leider abgestumpft wahrscheinlich davon, aber... Und wir haben es geschafft, wir haben alle drei Aufzeichnungen gemacht. Sie müssen direkt über uns sein. Okay, versuchen wir es nochmal. Natürlich. Ich weiß nicht nur von der Infiltration. Ich habe sie veranlasst. Verdammt! Oh. Er weiß von uns, Section. Achtung! Granate! Das war... Scheiße. Treffen sie sich mit Salazar. Seht ihr nicht ganz in der Kammer, Entschuldigung. Ähm, ja, das war jetzt ziemlich... muss sicher gehen, einfach sicher die gehen, die dass da nichts ist. Nicht eine um uns zu um zu Außen ist eine Drohne, das ist nicht gut. Die Halb Pakistan steht vor der Tür. Ich duck mich und wir steuern Brutus. Brutus ist. Hat auf jeden fall vier waffen drauf so wie es aussieht ich baller einfach alles drauf was ich habe maximus ist der helikopter ja. nee, das ist einfach meine mein big boy draußen einfach alles drauf halten was ich habe ja kein flammenwerfer Ich sehe da unten nicht, wer da unten steht, das ist das Problem. Okay, da bin wieder ich. Links ist das in der Tiefgarage oder so. Ah, da komme ich auf die Bodentruppen auf jeden Fall, das ist auch praktisch. Okay, die Kanone überhitzt zwar schnell mal. Also ich finde es echt cool, dass man jetzt nicht nur noch einen Typen steuert. Also einen Typen steuern. Da ist er, da ist er. Wir kommen ins andere Auto. Okay. Wir stellen halt nicht nur einen Typen, aber halt äh, auch die Gerätschaften und so, dass man die hat, die verschiedenen Einheiten. Äh, ich denke, das ist echt cool, das gefällt mir. Ein bisschen mehr Abwechslung drin. Admiral, wir haben feindliche Soktis übernommen. Er bitte Luftunterstützung und Evakuierung. Negativ, Commander. Die komplette verdammte SDC ist unterwegs zu ihrer Position. Sie haben viele Fluchtwege in der Stadt. Setzen Sie die Drohnen ein, um den Weg für die Soctees zu sichern. Und wenn die SDC zuerst hier ist? Hoffen Sie lieber, dass Sie verdammt gute Laune haben. Hoffnung stirbt ja zuletzt, aber ich glaube auch nicht so dran. Also wenn die zuerst... Wow, sorry, das wird's laut. Ich komme mir vor wie in einem Schießstand. R1 drücken zum Beschleunigen, L1 drücken um zu bremsen und rückwärts zu fahren. Okay, da bremst der echt kacke. Mal gucken, ob ich flüchten kann. Geht nicht. Und ich bin mal nicht der, der schießen muss. Ich bin der, der fährt. Das ist auch cool. Hier geht gerade voll die Action ab so. Es erinnert mich ein bisschen an Uncharted vom, vom Stil Da gibt es ja auch immer diese Mission. Vom Uncharted 4 hat diese Mission die drei Stück drin gehabt. Das war eigentlich echt cool. Klar, jetzt gibt es noch Nitro. Ich habe vier gedrückt. Ach so, ich hätte auf die Drohne wechseln können. Ich bin im Auto geblieben. Ich wusste nicht, dass es das, das SDC ist. Ich dachte, das ist, äh, das wäre dieser fette Panzer, den wir vorhin schon gesteuert haben. Ich dachte, das ist der. Ja, vielleicht ich wechsle nachher gleich auf die Drohne, wenn es noch äh, geht und nötig wäre. Nitro! Oh fuck, der hat mich abgedrängt. Sound. Ne? Verdammt, was Ich gebe einfach Vollgas nach Fahrer, ne? Das ist schon. klar. Boost! Wir boosten einfach doch alles durch. Aber ich kann nicht mehr nach Danke. Okay. So, ich glaube, jetzt ist dann noch langsam feierabend bei mir. Ziemlich gut aus. Irgendwie ist die Lenkung echt schwer bei dir. Der lenkt sich echt nicht angenehm. Also, man muss ewig steuern. Ich steuere jetzt schon die ganze Zeit nach rechts und das steuert dann nicht nach rechts. Ich glaube, ich darf nicht Gas geben, während ich steuere. Zu. Und zum Glück war ich jetzt nicht in der Drohne drin. Die Drohne die hat okay, noch zwei, 200 Meter, auf 100. Das hat nicht gereicht, ja. Das stimmt. Der Evakuierungspunkt. Wuh. Endlich! Oh Scheiße, was jetzt? Budong, Okay, haben Sie das auch? Oh! Hey! Es Ganz ruhig keinem amerikanischen Truppen okay. in Pakistan sein. Ganz ruhig. Tian Sao, er hat mit meinem Vater in Afghanistan gekämpft. Wir haben keinen Streit mit China, General Sao. Unser einziges Interesse hier ist Raul Menendez. dann haben wir etwas gemeinsam seien sie sicher amerikaner wenn sie wegen raul menendez hier sind habe ich keinen grund sie zu töten Okay, jetzt wird's langsam interessant und ich glaube, wir haben Verbündete bekommen. Übrigens, diese optionalen Missionen geben mir Boni in der Story, das ist noch cool. Ich hätte jetzt hier anscheinend weniger Truppen gehabt, wenn ich das nicht gemacht hätte mit Iran und so. Oder Dialoge weniger gehabt teilweise. Also ich probiere wirklich ein bisschen alles zu machen, was geht trotzdem. Papa, schwer verwundet, weil ich durch Feuer gefahren bin, leider. Das wäre nicht nötig gewesen. Zeit- und Schicksal Schicksalssuche auf meinem Ich weiß nicht, ob ich da was gemacht habe. Ich glaube, ich hätte da wirklich ein Dokument finden können. Aber das habe ich gefunden hier. Ein möglicher Maulwurf. Weil ich ihn nicht erschossen habe. Also, ich glaube, ich bin nicht in so einem schlechten Weg, wie es klingt, aber... Und wir gehen jetzt in die Kaimaninseln in 2025, aber wir gehen zuerst noch nach. Was sagt man dazu? Der Vorsitzende Sao hat mir seinen Lebenslauf geschickt. Der Penner sucht wohl einen neuen Job. <lacht> Verwetten Sie Ihren Arsch drauf, wir vertreiben diese Idioten. Also gut, beruhigen Sie sich. Die Lage in Afghanistan ist brenzlig. Der russische Außenminister handelt in Kabul mit dem afghanischen Präsidenten ein Friedensabkommen aus. Das Problem ist, dass unsere Aufklärung einen Attentatsbefehl abgefangen hat, von Raúl Menendez persönlich ausgestellt. In Anbetracht der Gefahr eines Attentats wurde das Treffen nach Maidan Shah verlegt, 50 Meilen westlich von Kabul. Wir werden den Regierungskonvoi überwachen. Beim ersten Anzeichen von Ärger ist der Einsatz tödlicher Gewalt autorisiert. Autorisiert und auch angeordnet. Setzen Sie Ihre Quads zur Luftüberwachung ein. Sie werden diese Vögel brauchen, denn die werden sich in den Bergen eingraben. Kraken wird jeden Schritt überwachen und bereit sein, falls nötig, von oben einzugreifen. AGDs werden Ihnen am Boden Deckung geben. Wir gehen auf Nummer sicher. Niemand geht runter. Nur Drohnen und das Auge am Himmel. Also ein Krieg, ohne dass jemand anwesend ist. So Also ja, Krieg. Wir müssen ja nur jemanden beschützen. schlug Schluck auf, die fertige Mission, sonst kommt das gar nicht mehr weg hier. So, und jetzt muss ich gucken, was ich überhaupt machen kann. Ich glaube, ich bin eine Drohne. Ich bin eine andere Drohne jetzt, okay. Kann ich fühlen? Differenzen? Ich glaube, der macht das automatisch. Also wenn ich jetzt hier hochfliege, geht der hoch. Nein, der fliegt in den Berg rein natürlich. Ja. Wieso auch nicht? Ah, jetzt kommt natürlich Schulzeug an und ich habe natürlich alles auf Sturm außer Teams. Ich bin doch schlau. Kann ich bitte meine Taktik Taktikansicht haben? Die Drohne soll alleine fliegen. Alles klar. Die müssen wir beschützen. Was bist du? Ich gehe mal gucken, was dieses Satellitending ist. Unten. Ah ne, hier kann ich tatsächlich nur mit Lasern kann ich noch einen Angriff starten. Dann würde ich doch gerne mal diese Einheit schon mal wegballern. Ah, jetzt ist sie weg, okay. Ah, das ist rechts, äh, das links sind Raketen, rechts sind... Das ist der, der verletzt wird? Wieso wird der verletzt? Von da hinten schießt die irgendwo, Ich habe das Gefühl, die Drohnen sind besser, um zu be bewachen, was abgeht. Ach so, da sind Minen im Boden noch. So, ich gehe mal in die Satellitensicht. Kann ich das nur in der Taktikansicht machen wieder? Okay, ich muss das... L2. Das kann ich wirklich nur in der Taktik-Ansicht machen. Bist du eine MG? Ja. Die rechts sind MGs, das sind die guten Drohnen für mich. sind denn die schon mir? Welches? Was ist der Unterschied zwischen denen? Nix. Einfach eine andere Einheit. Wahrscheinlich. Jetzt mal die Bodenminen weg. Da drüben schießt jemand oder etwas auf mich. Und aber da ist noch ein Panzer. Der sollte doch bitte weg. Links sehe ich noch einen Feind. Da hinten ist noch einer. So. Da oben kommt schon das nächste Problem. Ah, da ist ein Helikopter. Wow. aber ich bin eine oh, andere Feindlich Drohne jetzt. <lacht> wow, shit. Äh, gut, dann geht's weiter. Kommt von hinten, Feinde. Ich geh mal in die... S ich geh da ganz ganze Zeit. Ich brauch die Satelliten nochmal. Da ist unser Konvoi irgendwo, da unten. Okay, das Satellit kann ja kann auf Helikopter zielen, das ist ja voll cool. Voll stark finde ich das wirklich. Äh, da oben war ein Feind. Der geht auf jeden Fall. Hops. Da drüben war noch einer. Also. Der ist weg. Und da hinten ist aber noch etwas. Boah, wir, wir, wir gehen weiter nach vorne. Da kommt viel mehr, sehe ich gerade. schon mal ein bisschen voraus. Oder so. Ich glaube, wir kriegen die nicht tot, ohne die Pferde zu töten. Scheiße. Doch, kriegen wir. Geil! Das ist mein höchstes erklärtes Ziel. Nein, also, ich werde das jetzt nicht machen. Anscheinend reicht es, wenn ich nur zuerst auf die schieße und dann aufhöre zu schießen. Bevor die Pferde auch noch mitstirben. Das sind Minen. Da drüben ist noch ein Gegner. Da hinten wartet schon ein ganzen Haufen Gegner auf mich. Okay, der Satellit ist bereit. Wir rufen den nochmal. Nein, danke, die Ansicht ist schon richtig. Danke. Wieso kann ich nicht in die Taktikansicht? Die lassen mich nicht in die Taktikansicht. Okay. Weil ich wollte ja eigentlich den Satelliten holen, um zu gucken. Aber entweder ist es einfach gar nicht nötig, nicht möglich. Oder mein Controller ist im Arsch. Aber das glaube ich nicht. Ich das war die Grenze. Okay, dann fahren die also hier hoch jetzt. Achso, das war die Mission schon. Ja, das war die Mission. Ich wollte trotzdem... Eigentlich wollte ich mit einem Satelliten eine Gruppe Gegner abschießen auf einmal, aber anscheinend geht das dann nicht mehr. Cool, haben wir das auch schon erledigt. Cool. Und ich habe meine Hausaufgaben für morgen gekriegt, weil wir noch so Pseudo... Also wir, dür wir dürfen in die Schule gehen für uns. Wurde als Gärtner, wurde extra eine Bewältigung geholt. Aber wir haben morgen einen Auftrag, den wir sonst wo machen müssen, der kommt jetzt an. Und ich habe auf dem Handy wirklich alles auf Stumm außer Anruf und SMS sogar WhatsApp und alles und anscheinend Teams eben dann doch nicht und Teams kam jetzt gerade noch zwei Dateien rein. Aber es gut zu wissen, dann muss ich Teams noch. Verdammt gute Arbeit, Mason. Cool. Ich frage mich, wenn ich da verkacken würde, ob ich äh, ein Replay bekomme oder ob das einfach fertig ist dann. Ob es einfach heißt, jo, das Pech gehabt, ist verkackt. Ciao. Cool, also ich baue meine Aufrüstung. Um. Nächste Folge geht es dann weiter. Ich hoffe, euch hat gefallen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Mein Name ist Otter, alles probiert Zucker. Cheerio. Essen ist 91 Kilos. Für mich 1,85 Meter, nicht schlecht. Übrigens mal so nebenbei. Ich bin 1,83 und wiege knapp 75 bis 80. Es regelmäßig. regelmäßig. Ja, also auf jeden Fall.